Du möchtest ganz einfach irgendwas in deinem Foto entfernen, was da stört, zum Beispiel ein Mülleimer, irgendwelcher Dreck, Sensorflecken und so weiter und so fort, vielleicht sogar einen kompletten Menschen, dann äh, zeige ich dir heute in diesem Video, wie du ganz einfach Objekte entfernen kannst in Photoshop und zwar mit nur ein paar Mausklicks. Außerdem kannst du natürlich auch heute wieder was im Adventskalender gewinnen, denn heute haben wir eine Regenjacke von Haukland in der Verlosung. Da kannst du natürlich deine eigene Größe dann noch mit angeben, also überhaupt kein Problem. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Glück, einfach unten, wenn du es noch nicht getan hast, in der Videobeschreibung den ersten Link anklicken. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse lassen und dann bist du automatisch in dem Lostopf mit dabei. Da wünsche ich dir ganz viel Glück dabei und jetzt ab zum Video. Wenn du etwas aus deinem Foto entfernen möchtest, was da nicht hingehört, dann hast du in Photoshop dafür eine ganz einfache Möglichkeit. In dem Fall habe ich mir jetzt mal dieses Foto ausgewählt und ich möchte dieses Blatt hier entfernen. Als erstes werde ich mal die Hintergrundebene hier kopieren, um auf einer neuen Ebene zu arbeiten. Dann nehme ich mir als nächstes hier ein Auswahlwerkzeug, in meinem Fall das Lasso-Werkzeug. Du kannst aber auch jedes andere Auswahlwerkzeug dafür nehmen. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal eine kleine Auswahl um das Blatt herum machen. Die muss auch nicht genau sein. Einfach nur, dass Photoshop weiß, okay, an dieser Stelle muss jetzt was entfernt werden. Und dann gehe ich hier oben auf Bearbeiten und sage dann Inhaltsbasierte Füllung. Jetzt öffnet sich hier ein neues Dialogfeld und Photoshop rechnet hier entsprechend ein bisschen herum. Man sieht jetzt hier auch schon eine schöne Vorschau, denn Photoshop hat jetzt hier in dem linken Fenster einmal eine Anzeige, wo das Foto quasi noch drin ist. Hier auf der rechten Seite sieht man die Vorschau, wie das Ganze danach dann aussieht. Und wir haben ganz rechts hier noch so ein paar Einstellungen. Das Wichtigste zuerst, wir haben jetzt hier einen Pinsel aktiviert. Und mit diesem Pinsel können wir quasi Photoshop zeigen, wo bestimmte Bereiche sind, ähm, ja, die Photoshop nehmen kann, um diesen Bereich, den wir hier entfernen wollen, quasi zu ersetzen. Ja, Also wichtig wäre dann hier, wir wollen diesen Stein, wo jetzt hier so ein bisschen Gras und Moos drauf ist, ähm, dann müssen wir auch dieses Moos irgendwie drumherum so ein bisschen auswählen damit Photoshop dann diese Pixel nimmt, um das Ganze zu ersetzen. Hier oben diese Pixel zum Beispiel, die sind nicht wirklich relevant, deswegen kann ich die jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel rausmalen. Hier unten ist es mir auch ein bisschen zu viel. Hier nehme ich das auch mal so ein bisschen noch weg, weil da sind eher dann die Pixel von dem Wasser mit dabei und das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir haben wollen. Und jetzt rechnet Photoshop wieder so ein bisschen und jetzt sieht man, dass sich das... Ergebnis in der Vorschau hier schon verbessert hat. Ja, also wir werden jetzt hier mal noch ein kleines bisschen mehr rausnehmen. Zack. Hier, das brauchen wir alles nicht. Und hier auf der Seite nehmen wir auch noch hier unten ein bisschen was weg. Und dann haben wir tatsächlich wirklich nur noch Pixel, wo, ja, wo der Stein wirklich so aussieht, wie er aussehen soll. Das sieht jetzt in der Vorschau hier schon richtig gut aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Ausgabe in der aktuellen Ebene, das heißt, wir arbeiten jetzt wirklich auch auf der aktuellen Ebene. Ich klicke einmal auf OK, kann jetzt mit Command und D oder Steuerung und D bei Windows hier die Auswahl wieder aufheben und habe jetzt hier auf dieser Ebene tatsächlich das Blatt komplett entfernt. Jetzt kann ich mal näher heranzoomen. Man sieht, wir haben an manchen Stellen so ein kleines bisschen weiche Pixel noch mit drin. Das heißt, im nächsten Schritt könnte ich jetzt hier den Kopierstempel mal nehmen. Um, könnt ihr den jetzt von der Größe noch ein bisschen einstellen, vielleicht die Härte ein bisschen Dollar machen. So, und jetzt könnte ich noch anfangen, hier bestimmte Bereiche so ein bisschen zu kopieren, was mir jetzt hier nicht so gut gefällt. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man hier keine Wiederholung drin hat. Aber gerade bei so einer Struktur wie auf diesem Stein jetzt hier, fällt es gar nicht so doll auf tatsächlich, weil die Struktur relativ klein ist. Und da kann ich jetzt hier einfach hingehen und diese weichen Pixel mit dem Kopierstempel noch ein wenig bereinigen. Dafür klicke ich hier einfach immer auf die Optionstaste oder auf die Alt-Taste bei Windows, nehme damit hier einen bestimmten Bereich auf, also Pixel, die ich kopieren möchte und dann lasse ich da die Alt-Taste wieder los und kann jetzt einfach hier diese Pixel dann rüber kopieren auf eine neue Stelle. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich schon ein perfektes Ergebnis. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. So sieht es danach aus, so sah es vorher aus. Und ich finde, da haben wir ziemlich schnell und einfach dieses Blatt gut entfernen können. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Denn es gibt ja hier aktuell in der Weihnachtszeit jeden Tag ein Video und jeden Tag eine Verlosung. Wie gesagt, falls du noch nicht daran teilgenommen hast, einfach den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dann deine E-Mail-Adresse angeben und dann bist du in der Verlosung mit dabei. Und heute, wie gesagt, die Regenjacke von Haugland gewinnen. Dabei ganz viel Glück und wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder.